Was kann denn ich davor, dass du mit langem Ohr geboren bist, Herr Esel? Langohr nennen wir andern dich mit recht, denn sie vom ganzen Tiergeschlecht hast du das längste. Du, das musst du doch bekennen. Ja. Das bekenne ich, sprach der Esel zu dem Mann, der auf ihm saß, und seine Klagen, dass er die schwerste Last getragen, dass er was er konnte getan, dass unbarmherzig doch der Treiber ihn geschlagen, anhört und spott für Trost, dem guten Esel sagen konnte, fast ungeduldig und erbost, allein, mein edler Herr, das werden sie bekennen, dass einem schlechten Mann, der Spotten nur und Schlagen kann, Ein armer Schelm nicht darf beim rechten Namen nennen.